Da muss ich mir mal durchlesen, da die Dings doch nicht. Jetzt ist er aus. Was steht denn hier schon wieder rum? Wie sind die da Fütter? Äh, Röschreck oder was? Ja. Snack Insekts. Schon los? Ja. Willkommen also, zu einer neuen Ausgabe von den Tastoleros. Wir testen heute diese leckeren Dinger. Genau, Teil 3 von äh, über Snack Insekts. Und wir dürfen jetzt noch die Heuschrecken essen. Äh, ich mache schon mal das Bier auf wegen Nachspülen und so. Ja, ja. Ey, was soll denn das? Okay. Also wir hatten die Heuschrecken schon mal gegessen, aber wir mussten äh, wegen technischer Probleme nochmal das Ganze neu drehen jetzt hier. Wissen wir. Aber diesmal mache ich die Flügel ab. Ja, die Füße müssen ab. Weil da sind viele Arten dran, hab ich mir erzählen lassen. Die Mehlwürmer waren waren okay. <lacht> äh, ja, die Ruhigstrecke war echt uncool und diese andere komische. In der der Mehlboom. Nee. Die Grillen. Die Grillen? Die waren echt oh, Die war fand schick. ich überhaupt. Nee, das war so. Ah, wie ja nicht, was da geknackt hat, ja? Also, ah. Ja, also dann äh, probieren wir halt das Ganze mal. Prost. Ja, School oder. Die ich mag nicht. Zum Abschied. Mmh. Ja, musst du da nicht hier wohnen lassen. Egal. Also, das, das schmeckt schon mal gut. Oh, die Konsistenz ist so. Jetzt sagt man mal Knusprig, muss ich? So wie ein oder so. Oh. Also trocknet Gras, und naja, was die halt essen. Also wie gesagt. Gott sei Dank ist es vorbei. Also, wir haben hier noch was. Wer Interesse hat, kann es mal in die Kommentare schreiben. Da kann sich auch gleich die Mehlwürmer mitreifen. Und wir packen sie ja aber drauf. Die Grillen waren das? Genau, Grillen. Die Grillen. Ach du da drauf. mal. Schmeckt bestimmt gut und Popcorn oder? Genau, meldet euch bei uns. Ach. Also, Links zu, zu diesen Köstlichkeiten ist übrigens hier unter dem Video in der Beschreibung. Äh, einfach anklicken und dann bestellen oder e-mailt euch bei uns und bekommt es sogar ja, gratis. Ja. Ich hab immer nur in der Zähne, ey, zwischen der Zähne. Uah. Steht nicht hier eigentlich schon rum? Auch hier. Ja gut, also das Fazit. Man kann, aber man muss nicht. Aber so eine kleine Probier-Snack-Pakete, wem das wirklich interessiert, von snack Snackinsects.com. Kann sich das <lacht> gerne mal geben. Ach, nee. hält nicht. Kann sich das <lacht> gerne mal geben. Ach, nee. hält nicht. Was kann man damit denn den noch machen? Kann man die irgendwie noch in eine Pfanne machen oder sowas? Und dazu Nudeln oder Reis. Einen schönen Salat. Ne? Ein Salat. Als Müsli vielleicht. Ja. Als Nussersatz. Ich würde da die einen Mixer ja. und Pulver draus machen und dann essen. Ja. Kann Enrico nicht weiterempfehlen. Ja. Da esse ich doch lieber mein Stück Fleisch oder Ei. Wenn ich mir das gebe. Werden wir jetzt mal ein bisschen rumspinnen und sagen tagelang draußen in der Wildnis dann gönnt man sich so einen Snack auch mal. Aber ansonsten, man kann es mal probieren. Also von den Nährwerten ist übrigens sehr, wirklich sehr ehrgeizreich. Äh, was hat am besten geschmeckt? Die Mehlwürmer. Die Mehlwürmer auf Platz 1. Platz 2. Also ich würde ja wirklich zu denen tendieren. Ja. Und der ich dritte bin. und letzte Platz? Die Grillen. Die Grillen, die knackenden Grillen. Ich, weiß auch nicht. ich will ja nicht wissen, was da knackt. Ey. Das ist so. Komischer fester Kern, keine Ahnung. Es ist als wenn du so ein äh, Ferrero. Ach, ich sehe nicht. Das ist erst die Schokolade, dann kommt die Nuss so ungefähr. Aber ist schlimmer, kann man sich das vorstellen. Ich war nur ein Klumpen im Darm. Ja, das kann auch sein. Also nächste Feier kommen die Dinger auf den Tisch. Genau. sieht's aus. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis nächsten